Urheberrecht und freie Lizenzen, Nutzung von Materialien aus dem Internet, eine PowerPoint-Präsentation von Jule Muhrmann für TH Köln, veröffentlicht unter CC BY-SA. Alle Quellenangaben finden sich gesammelt am Ende der Präsentation. Stellen Sie sich vor, Sie verwenden Grafiken aus Online-Quellen für den Social-Media-Kanal Ihres Unternehmens. Sie erstellen eine Firmenbroschüre mit Bildern oder Zeichnungen aus dem Internet. Sie zeigen beim Firmenjubiläum einen fremden Kurzfilm oder auch ein fremdes Video, das Sie aus dem Internet geladen haben. Sie übernehmen einen bekannten Song in das Firmenvideo. Sie bereiten eine Rede für die Chefin bei der IHK-Feier vor, indem Sie den kompletten Text aus dem Internet laden. Sie übernehmen Tabellen von einer anderen Webseite eins zu eins auf die eigene Webseite oder Sie nutzen ein Bild aus dem Internet für die Weihnachtskarte Ihres Unternehmens. Dürfen Sie das? Darum soll es heute gehen. Wir werden uns dabei nicht im Detail mit der rechtlichen Situation auseinandersetzen, denn diese ist kleinteilig und komplex. Es geht eher darum, grundsätzlich zu verstehen, was sie dürfen und nicht dürfen und vor allem, wo und wie sie Materialien finden, die sie für all diese Zwecke nutzen dürfen. Zunächst eine Definition von Urheberrecht. Das Urheberrecht befasst sich, Zitat, mit der juristischen Beziehung zwischen dem Urheber und seinem Werk. Ziel dieses Rechtsgebietes ist es, die Rechte an der eigenen Schöpfung zu schützen und eine angemessene finanzielle Vergütung zu ermöglichen. Zitat Ende. Zitiert von Urheberrecht.de 2021. Zunächst ein paar Grundlagen des Urheberrechts. UrheberInnen sind diejenigen, die ein Werk erstellt haben. Sie sind damit automatisch InhaberInnen des Urheberrechts an ihrem Werk und entscheiden selbst über dessen Verwendung. Das Urheberrecht entsteht automatisch. Es muss nicht angemeldet werden, anders als zum Beispiel bei eingetragenen Marken. Diese müssen angemeldet werden. Das Urheberrecht muss auch nicht ausgewiesen sein. Das heißt, auch wenn ein Bild nicht als geschützt markiert ist, kann es dennoch geschützt sein. Nicht markierte Bilder stehen also nicht automatisch zur freien Verfügung. Urheberrechtlich geschützte Werke können ganz unterschiedliche Formen haben. Darunter können zum Beispiel fallen... Texte, Bilder, Musikstücke, Videos, Sendungen, Spiele, Rezepte, Programme, aber auch Tanz- oder Theateraufführungen und so weiter. Voraussetzung dafür, dass ein Werk als urheberrechtlich geschützt gelten kann, ist zum Beispiel, dass das Werk durch menschliches Schaffen entstanden ist, dass es durch die menschlichen Sinne wahrnehmbar ist und dass es neu bzw. eine kreative Leistung ist und Ausdruck der Persönlichkeit des Urhebers bzw. der Urheberin. Grundsätzlich kann und sollte man sich also merken, für die Nutzung außerhalb des privaten Bereichs dürfen urheberrechtlich geschützte Materialien ohne Zustimmung des oder der Urheberin nicht verwendet werden. Der Merksatz auf der vorangegangenen Folie betont, ohne Zustimmung des Urhebers oder der Urheberin. Wenn man als Urheberin seine Zustimmung geben möchte und dies nicht in jedem Einzelfall tun, sondern allgemeingültig tun möchte, kann man dies über sogenannte freie Lizenzen tun. Durch die Veröffentlichung unter freien Lizenzen entstehen frei nutzbare Inhalte oder Materialien. Diese können kostenfrei und legal genutzt werden. Sie sind auch urheberrechtlich geschützt, aber die UrheberInnen haben die Inhalte mit freien Lizenzen versehen oder auf Plattformen unter freien Lizenzen veröffentlicht. Freie Lizenzen bedeuten also, dass die UrheberInnen ihre Werke zur Nutzung freigegeben haben. Damit können Urheber von Werken, also zum Beispiel Fotografinnen von Bildern, auf einfache Weise anderen Menschen Nutzungsrechte ihres Werkes einräumen. Wo und wie findet man Inhalte unter freien Lizenzen? Hier muss man die Quellen kennen. Es gibt spezielle Plattformen, auf denen freie Inhalte angeboten werden und es gibt auch die Möglichkeit, Filtereinstellungen in Suchmaschinen zu nutzen. Auf beides gehen wir jetzt noch näher ein. Es gibt Plattformen, auf denen freie Inhalte angeboten werden. Hier sind einige aufgeführt. Für Bilder, Grafiken, Piktogramme sind das etwa Pixabay, Open Clip Freepick, Blush, Flaticon, Pixelio oder Ansplash. Für Töne und Audio gibt es Audio und CC-Mixter. Und für alle Formen von Dateien Wikimedia Commons. Bei einigen Plattformen ist eine meist kostenlose Registrierung notwendig. Die meisten ermöglichen aber den Download von Materialien auch ganz ohne Registrierung. Viele dieser Plattformen verfügen über eigene Lizenzen, also zum Beispiel die Pixabay-Lizenz, die freepick lizenz oder die Flaticon-Lizenz. Aus diesen Lizenzen geht hervor, für welche Zwecke die Materialien jeweils verwendet werden dürfen. Meistens ist dies Wiederverwendung und Bearbeitung, oft auch für kommerzielle Zwecke. Manchmal wird verlangt, dass UrheberInnen und Quelle genannt werden. Hier muss man also immer im Detail schauen. Informationen dazu finden sich meistens im Impressum unter Lizenz, Nutzungsbedingungen oder ähnliches. Die meisten Plattformen bemühen sich, ihre Nutzungsbedingungen möglichst einfach darzustellen. Es sind auch nicht alle Materialien auf allen Plattformen frei nutzbar. Ob die jeweilige hauseigene Lizenz gilt, ist jeweils angegeben. Wikimedia Commons ist eine freie Sammlung an Bildern, Grafiken, Audio- und Videodateien. Dort dürfen nur freie Inhalte hochgeladen werden. Angabe von Lizenz und Urhebern sind zum Teil bei der Nutzung erforderlich. Übrigens stehen auch alle Texte bei Wikipedia unter einer freien Lizenz. Außerdem bieten einige Suchmaschinen über ihre erweiterte Suche die Möglichkeit, gezielt nach Bildern zu suchen, die zur nicht kommerziellen Wiederverwendung und Veränderung gekennzeichnet sind. Wenn Sie diese Filter aktivieren, können Sie die gefundenen Bilder verwenden. Hier ein Beispiel aus der Suchmaschine Quant. Das geht aber auch bei Google, Bing oder Ecosia. Auch YouTube bietet die Möglichkeit, nach Videos zu suchen, die mit freien Lizenzen versehen sind. Hier muss man den Suchfilter Creative Commons auswählen. Bei Google heißt dieser Filter genauso, Creative Commons. Creative Commons ist die bekannteste und am weitesten verbreitete Form von freien Lizenzen. Was genau sind denn Creative Commons Lizenzen? Sie werden auch als CC-Lizenzen bezeichnet. Es handelt sich hierbei um rechtssichere Lizenzen, international und in Deutschland. CC-Lizenzen sind die bekanntesten und am weitesten verbreiteten freien Lizenzen. Wenn UrheberInnen ihre Werke freigeben möchten, damit andere diese verwenden können, können sie dafür CC-Lizenzen nutzen. Die offenste Lizenz ist die CC0-Lizenz. Werke, die damit gekennzeichnet sind, dürfen kostenfrei für alle und auch für kommerzielle Zwecke genutzt und verändert werden, ohne Angabe des Urhebers oder der Quelle. Public Domain bzw. Gemeinfrei sind übrigens auch alle Werke, deren Urheber mindestens 70 Jahre tot ist. So zum Beispiel die Mona Lisa von Leonardo da Vinci. Dazu jetzt ein kleiner Exkurs. Public Domain sind alle Werke, deren Urheber mindestens 70 Jahre tot sind. So zum Beispiel die Mona Lisa von Leonardo da Vinci. Die deutsche Entsprechung dieses Begriffs ist Gemeinfreiheit. Auf diese Inhalte besteht kein Urheberrecht mehr. Dies ermöglicht die freie Bearbeitung dieser Werke. Wir alle kennen solche Bearbeitungen, wie zum Beispiel die der Mona Lisa. Diese Bearbeitungen sind also rechtlich nur deswegen zulässig, weil die Mona Lisa Public Domain ist. Neben der CC0-Lizenz bieten die CC-Lizenzen noch eine Reihe weiterer möglicher Lizenzierungen. Es gibt also nicht die eine CC-Lizenz, sondern verschiedene Ausprägungen, die durch Symbole und Abkürzungen wiedergegeben werden können. Daran können andere dann erkennen, was sie beachten müssen, wenn sie das Werk für ihre Zwecke verwenden möchten. CC-BY steht etwa dafür, dass der Name des ursprünglichen Urhebers bei der Wiederverwendung genannt werden soll. CCNC steht dafür, dass das Werk nicht kommerziell verwendet werden darf. CCND bedeutet, dass keine Bearbeitung stattfinden darf und CCSA bedeutet, dass die Weitergabe nur mit gleicher Lizenz passieren darf. Man kann diese verschiedenen Ausprägungen miteinander kombinieren Und die meisten Werke sind mit mehrerer dieser Symbole versehen. Ganz oben hier in der Liste sieht man die sehr freien Lizenzen, die mit wenigen oder gar keinen Einschränkungen in der Nutzung einhergehen. Ganz unten diejenigen mit sehr starken Einschränkungen. Das letzte ganz unten ist das klassische Copyright-Symbol, das jegliche Nutzung ausschließt. Das sieht jetzt auf den ersten Blick erstmal recht kompliziert aus, wichtig ist aber vor allem, alles was oben im grünen Kasten ist, ist meistens gut nutzbar. Noch ein Hinweis, die Lizenz von Wikipedia ist CC BY-SA, das heißt, man darf die Texte dort nutzen und weiterverarbeiten. Wenn man dies tut, muss man die Quelle oder den Autor nennen und das eigene Werk dann auch wiederum unter CC BY-SA lizenzieren. Bei der Nutzung von freien Inhalten muss man also immer darauf achten, wie diese korrekt anzugeben sind. Wenn man freie Inhalte nutzt, muss man zum Beispiel meistens angeben, woher sie stammen, also wer Urheberin ist. Plattformen für freie Inhalte haben oft eigene Nutzungsbedingungen, aus denen dann auch hervorgeht, wie die Materialien korrekt anzugeben sind. Bei CC-Lizenzen greift die sogenannte TULU-Regel, dazu gleich noch mehr. Grundsätzlich sollte man sich aber die Quelle für die Materialien, die man nutzt, immer notieren, auch wenn eine Angabe nicht verlangt wird. So kann man im Zweifelsfall nachweisen, dass man sauber gearbeitet hat. Der Begriff Tulu ist eine Eselsbrücke zum Erinnern der fünf Angaben, die man machen sollte, wenn man CC-lizenzierte Materialien verwendet. Das T steht dabei für Titel, wie laut der Name des Materials. Das U für Urheber, wer hat das Material erstellt. Das erste L steht für Lizenz, unter welcher Lizenz wurde die Weiternutzung erlaubt. Das zweite L steht für Link, wo finde ich den vollen Lizenztext. Das zweite U steht für Ursprungsort, woher stammt das Material ursprünglich. Die hier sichtbare Grafik würde man also folgendermaßen korrekt angeben. Die tulu regel zur, zur korrekten Verwendung von offen lizenzierten Werken, das ist der Titel. Von Julia Eggestein nach einem Konzept von Sonja Borski und Jöran moos das sind die Urheber. Für OER-Info cc BY-SA 4.0, das ist die Lizenz, mit dem jeweiligen Link hinterlegt. Und openeducationalresources.de ist der Ursprungsort. Hier noch ein weiteres Beispiel für die korrekte Angabe von CC lizenzierten Materialien: Ein Foto namens Briefe. Foto Briefe von Jürgen meerholz Das ist der Urheber. Lizenz und Link sind CC by 2.0 und der Ursprungsort ist wieder OpenEducationalResources.de. Grundsätzlich sollte man vorsichtig sein bei der Nutzung von Abbildungen mit Personen. Bilder oder Videos, auf denen Personen erkennbar abgebildet sind, können nämlich zusätzlich noch durch das Recht am eigenen Bild geschützt sein. Daher sollte man nach Möglichkeit auf solche Bilder verzichten, da dies im Einzelfall zu Schwierigkeiten führen kann.